Also das, heißt, das heißt. auch heißt ich darf Gegner bekämpfen. Bitte, bitte. Okay. Weil Ich brauche Leben, um den Wave Beam zu holen. Ich habe Angst, Daniel. Wenn ich gleich.. Es wird nicht viel Leben sein. Es sind halt. das sind halt Stachen wie du. Das ist der Raum, wo man mit den oh, äh, ja. Grappling Beam, glaube ich, hin muss. Aber man kann auch mit Jumps hin. Das heißt, äh, es wäre wirklich gut, wenn du. Wenn wir, wenn wir leben hätten so ich habe volle energie also wenn volle energie nicht reicht dann das reicht dann. nicht nur spaß <lacht> so das muss ich zusehen, dass ich die Jump run passage hier nicht verkacke das ist tatsächlich eine gute idee ich hab's nicht verkackt aber es macht nichts weil hier noch keine stacheln sind das wird jetzt ein bisschen zeit in anspruch nehmen aber das dauert nicht das ja auch nicht so speedbooster speed booster der speed booster ist auch Ganz gut. Der boostet. Der boostet einen. Ich musste ja immer an diese Marke denken, ich weiß auch nicht so Weil, diese das Wort, Mark, oder was? ja, eigentlich dumm, weil, das ist ein Wort, das keine Verbindung dazu hat, eigentlich. Ah, gut, äh, <lacht> Bo äh, Booster ist einfach nur so so der Super Metroid äh, Energy Drink. Was äh, du? Ah, oh. Und ich habe jetzt äh, den Raum erreicht. Das ging sogar ziemlich schnell. Okay. Wir haben den Wave. K ja, kannst du die ein zwei Räume, die auf dem Weg sind, hast du die abgefarmt? Noch nicht. Ich mach sie gleich. Ich wollte nur den. Okay. Ich meine, der Wave. Was will man? Was will man eigentlich mehr? Ich weiß nicht. Etwa. Ein normales Leben. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Okay, es hat gerade ein bisschen gedauert, bis ich den wave beam bekommen habe. Ich musste erstmal so 20 Sekunden warten. So, da brauche ich den Grapple Beam. Nur 20 Sprünge. Nein. Hier links war ich noch nicht. also ähm, Soll ich mich um den Speedbooster-Kram kümmern in äh, Bünster? Jo, oder Wäre gut Warte, ich guck erstmal hier in North her weiter, wie das geht mit dem Speedbooster Oder willst du das machen? Hm. Du kannst ja so Brinster gehen, ich stecke die Räume hier aus Ja, okay, es gibt ja ein Speed, also ich glaube es geht weiter, wenn du links hier in dem Gebiet am Anfang Links gehst, da gibt es ja einen Raum, mit, wo du Supermister brauchst und da musst du halt mit dem Speedbooster langrennen Aber ich komme hier, okay ich komme hier in diese zwei Räume oben oh. Sehr schlecht dran. Okay. Also, du machst den Weg dann. Du gehst dann also mhm. zu Crockemeyer. Äh, ja. Okay. Also, ich glaube, das ist Ich bin mir gerade nicht sicher. Glaub ich auch. Ich weiß nicht. Ich könnte dann theoretisch auch zu Phantom gehen. Im Geisterschiff. Du hast den Missile-Porteller nicht geholt? Moment. Nein. Also, ich ich hab die Räume, bin ich einfach vorbeigelaufen. Verdammt, jetzt bin ich... ...runter. ja, was soll's, hol ich gleich. Oh, wobei... Also bitte geh ganz schnell dahin, weil äh, ich brauche den Ice Beam, um... hier wegzukommen. Glaube ich. Dann kann ich auch die Powerbomben holen, wenn du den Ice Beam holst. Ja... Also du musst einfach zum Anfang des Gebiets gehen. Guck mal, wo ich bin. Ja. Wegen dem Wavebeam. Fuck. Ich habe eine Abkürzung quasi genommen. Zu Croquemire. Aber oh, du, mhm. der Icebeam, der ist... Nein, der Icebeam ist aber oben oh links. Oh Gott. Der Icebeam um ist links. oben links. Also siehst du da links diesen Block, den blauen Block da. Ja. Also... Vom Eingang des Gebietes, da ist der Eisbeam in, in dem weißen Punkt da. Und dann hole ich den mal. Ja. Währenddessen äh, hole ich Items hier. Oh mein Gott, ich habe gerade drei Warjumps hintereinander hinbekommen und ich komme hier nicht raus ohne Eisbeam. <lacht> Scheiße, ich war auch die ganze Zeit gerade runter. Das ist nicht cool. Ich glaube man kann sich auch ziemlich leicht softlocken oder? <lacht> äh, ich glaube, je mehr Spieler man ist, desto besser geht es. Wir sollten halt okay. nicht beide ins selbe Gebiet gehen, damit wir das Softlocken unterbinden können. Ich glaube, du kannst hier mit dem Speedbooster langrennen, oder? Ja. Ja. Hier ist eine Speicherstation. Ich speichere mal kurz. <lacht> okay. Äh, ich überlege gerade, hole ich als erstes das. Die Items am Anfang des Gebietes oder hole ich die Powerbomben? Ich denke, die Powerbomben sind eine bessere Idee. Wobei. Ähm, Moment, der Raum hier links. Nein, eins weiter. Warte. Also eins höher. Da, wo der Weg noch nicht komplett. Da. Ja, Sekunde, ich bin nur runtergefallen. Zack. zack. so. So, ich schon wo ich die Missiles brauche, gell? Okay? Ja. Oh Gut. Mein Gott. Ah ja, hier natürlich, okay. okay. Ja, also die, ich krieg ich krieg tatsächlich die Walljumps so viel besser hin als auf der Switch. Und ja, es ist halt, ich, ich, aber ich ja das ich, auch ich, leichter. Boah, ich, ich krieg gerade mehrere Walljumps hintereinander hin, ohne Probleme. Ich bin, ja. ich bin so da also machen. Ich habe <lacht> einige Sachen, wo ich jetzt hingehen könnte. Ich könnte erstens die Speedbooster-Sachen machen. Dann mhm. äh, da, wo man runterfällt äh, und dann den Walljump lernt, kann ich mit dem Speedbooster hin. Ich habe jetzt den Ice Beam. Okay. Viel Spaß damit. <lacht> Interessant, also der Eisbeam, das Sprite wurde noch nicht aktualisiert, glaube ich. Aber mein mein Beam ist gerade lila immer noch. Ist der bei dir auch lila? Nein. Bei mir ist der also. Bei mir ist der Beam lila. Und äh, der Ripper, dieser Ripper, du weißt ja welche ich meine, oder? Mhm. Weil das nicht abgedatet ist, aber ich habe tatsächlich. Also die Farbe wurde nicht aktualisiert, aber dass ich Gegner einfrieren kann, wurde aktualisiert. Und ich äh, habe gerade Gegner, den Ripper eingefroren und der ist lila. Oder dieses Pink vom Wavebeam anstatt das Blau vom Icebeam. Okay, das ist interessant. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber ja, das meinte ich. <lacht> das ist interessant. Ja, ich hole die Powerbomben. Das ist gut und ich gehe dann runter, denke ich. Ja, gehe weiter zu Crokemire. Währenddessen kümmere ich mich ein bisschen um Brinster und gehe eventuell zum zu fan tun ich, ich hasse diese dummen Pflanzen ich weiß nicht wie ich hier rauskomme oh das kann nur so traurig ja <lacht> ist noch depressiv samus Hör auf zu sterben das, das, das, das passiert so oft <lacht> Ich habe noch nie so schlecht diesen Raum abgeschnitten Egal, es, es gibt jetzt Powerbomben Jaaa, ich wollte schon immer mal Powerbomben haben Ah ja, wer nicht Es ist so genial so früh den Wavebeam zu haben Das ist so gut <lacht> Weil der ist auch ziemlich stark So Ja. Ich habe ziemlich viel Leben verloren, kann das sein Nee, die Leben, die Leben habe ich verloren. Ja. Du bist jetzt über Quakemeier. Ja. Ich erkunde noch so den Rest ein bisschen. Okay. Ich meine, von denen kriegen wir auch nur den, äh, in Anführungsstrichen nur den Graveling Bee. Oh. Oh, fuck. Ah. Speicherstation, das ist gut zu wissen. Ja, Speicher bitte. Guck mal ist eigentlich kein Boss, wo man stirbt. Ja, aber ich habe trotzdem Angst. <lacht> ja. Muss halt, Das ist eigentlich relativ einfach. Du musst ja einfach einfach nur Zeit lassen, bis er sein Maul öffnet. So, ich speicher auch mal. Ähm, ich denke, ich gehe jetzt mal eine schöne Ehrenrunde durch Krateria und sammle dann im Brünster die Items ein. Oder? Das geht gut das ist nicht ein Umweg? Nee, wobei vielleicht gehe ich doch lieber durch das gesamte Gebiet hier. Das ist glaube ich schneller. So, jetzt gehe ich runter. Okay. Als ich bei Kroke mal war hatte ich mehr äh, Super Missiles. Das war ganz nützlich. Ja, ich versuche gerade, ich versuche jetzt einfach ein paar Missiles zu sammeln. In dem Gebiet hier. Oh mein Gott, sorry. Ach, diese Räume mit den Stacheln sind schrecklich. Ja, alle. Okay, ich gehe, ich gehe, Planänderung. Ich gehe doch den Umweg zum Schiff, weil zum Schiff kann ich speichern und Energie aufladen und alles. Fuck. Oh nein! Oh, ich habe das super jetzt verschwendet. Daniel, bitte nicht sterben. Ja, ich sterbe nicht, keine Sorge. Ich ich, ich geh zum Raumschiff. Warum haben wir keinen... Warte, wir hätten uns auch reserve Reservetanks dazu so holen können. Ich gehe zum Raumschiff, warte, ich bin fast da. Okay, okay. Du siehst auf der Map, wie weit ich weg bin von dir. Alter. Lass mich doch nicht alleine bei Crockemeyer. Okay, ich, ich bin beim Schiff, ich krieg jetzt... Ich habe auch keine jetzt mehr gleich redest du von Müll? <lacht> oh mein Gott, ich, ich fühle mich jetzt so gerettet. <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest, dass du keine Missiles hast. Warte, kannst du doch mal zum Raumschiff kurz? Äh, Einfach nur, damit ich Supermissiles hab. Äh, ja, toll. Okay, egal. Ganz kurz. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lang der Abschnitt ist, den du da unten machst. Ich glaube, nach Crokemire musst du wieder raus aus dem Gebiet, oder? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde einfach ein bisschen Items sammeln. Du Kannst du Fantun tun gehen, wenn du willst? Je nachdem, wie weit wir da... Je nachdem, wie schnell wir sind. Ja. Ich hole mir einen Energy Tank. Ey, das habe ich doch gerade eben auch geschafft mit dem Walljump, Jump. Wie bin ich denn eben hochgekommen? da <lacht> bist du weit. Oh, da wo du gerade hingehst, ich hasse das. Ja, ich weiß, darum gehe ich dahin. <lacht> das war auch so schlimm. Aber ich glaube, es gibt halt am Ende, glaube ich, zwei oh. Missiles und einen Energy Tank tatsächlich. Oh, und ich brauche ganz viele Super Missile, äh, ganz viele Powerbomben für den Bereich. Ja. Äh, ich habe sehr dummes Zeitmanagement gemacht. Oh mein Gott, ich spüre, wie mir die Energie entzogen. Ich hole gleich die Reservetanks und diese Missile. Warte, ich? Ja, ich krieg jetzt eh gleich, ein, äh, ich krieg jetzt glaube ich eh einen Energy Tank in dem Raum. Ja. Volle Energie, du bist immer noch bei Krokemeier. Ach nee, du gehst jetzt gerade aus dem Raum oder? Ja, ich, ich, ich hole nur äh, die Items und so. Okay, Speicherstation noch auch gut zu wissen. Oh mein Gott, ich brauche halt ganz viele Powerbomben für, diese, für, diese, für diesen Bereich. Glück habe ich viel Energie. Wo, wo ist der Grappling? <lacht> ich habe keine Ahnung. Da unten vielleicht. Ich weiß nur, dass ich ganz viel Energie hier kriege. So und ich hoffe ich muss diesen Bereich nicht zweimal machen, aber ich werde das wahrscheinlich machen müssen. Ich habe Angst davor. Weißt du was gut ist? Dass, ähm, wenn man Leben verliert, wird man ja normalerweise so drängt bei mir nicht so okay ich muss also wenn, wenn dem ist, ist ich muss den weg noch mal laufen dann machen wir das jetzt das gleiche noch mal um den anderen missile tank zu holen ja und dann holst du bitte die reserve -Tank. ich habe gerade <lacht> eben ein Ener energy tank geholt Okay, ja, aber weißt du, ich, ich, ich würde mich echt freuen, wenn du wenn du dich mal nützlich machen würdest. Ich gehe gerade zum Raumschiff und ohne Energie. Du. Äh, genau so stelle ich mir Kopf. Ja. Total vorwurfsvoll. <lacht> Wir sind halt gerade so weit auseinander wie es fast gar nicht mehr geht. Ja, die, die Map ist jetzt, wir sehen einfach alles. Ja, man sieht das obere Ende bei mir und das untere Ende der Welt bei Daniel. Daniel ist halt wirklich im untersten Raum, den es im gesamten Spiel gibt und ich bin eigentlich im obersten Raum. Man sieht es gerade sehr gut auf der Map. Ja. Warum habe ich gerade. Hast du gerade eine Powerbombe gesetzt? Ja, weil. Bitte keine Powerbomben gerade. Ja, mit. jetzt mache jetzt mach ich das auch nicht mehr. <lacht> weil ich brauche gerade. Für den Raumabschnitt brauche ich bestimmt. Ich glaub, weiß nicht, ob meine Powerbomben reichen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die reichen. Ich bin eigentlich mit zehn Powerbomben reingegangen. Ich fühle mich schuldig. Ich habe nur eine eingesetzt. Äh zwei. <lacht> Aber hey. Grabling wegen habe ich recht. Ja gut. Damit können wir Sachen graben. Sagt. So, jetzt gibt es da oben einen Missile Container und das ist schon der erste... Nerv. Ja. Wir haben eigentlich alle krassen Items jetzt schon, die es im Spiel gibt. Halt, es gibt halt noch Screw, Tag und Space Und halt, keine Ahnung. Ein Part 2 Fall. oder so, wo wir sind, ne? Keine Ahnung, wir haben bestimmt jetzt schon den dritten oder vierten Part, ich weiß es nicht. Oh Gott, das ist so schwer. Das ist so schwer, Leute. Okay. Nächster Missile ja, Tank. Komm, das ist doch unfair. So, ich sehe den doch gar nicht. Also das ist wirklich Sch Stelle. <lacht> Für dem Missile-Container. Ich probier's jetzt auch nur ein paar Mal. Also bei der Switch was nützlich, weil da habe ich diese Rücks Rückspülfunktion. Rückspül <lacht> ja. Energie, ich lasse es lieber. Ich mach das später irgendwann. So ich gehe jetzt in münster Items sammeln. Okay. Und ich äh, mache dessen Dinge. wenn du da Ich kann nicht zurück ohne Powerbombe. Äh, okay. Ich, ich werde schon eine Powerbombe irgendwie organisieren. Mh. Einer von den Bossen haben wir besiegt, das ist unser wunderbarer Crate. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Missals, ob ich Powerbomben kriege. Kannst du, wobei du willst, ja, du kommst ja nicht zurück. Ähm, ich weiß nicht, welche Gegner Powerbomben droppen, deshalb gehe ich zurück zum Schiff. Moment, oh, ich probiere mal was. Ah, okay, alles gut. Geh weiter. weiter, geh weiter. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt weiter, Items sammeln. Diese blauen Viecher hier, trocken welche. Geil. <lacht> Vier Stück. Das, das ist ein Ich kann jetzt glaube ich auch fast alle Items in dem G Münstergebiet holen, oder? Ich glaube ich kann wirklich ich glaube ich könnte sogar alle holen. Ich bin gespannt. Ich müsste jetzt kein Item, was ich nicht kriegen könnte. Ich will das auf coole Art machen und natürlich kriege ich das jetzt nicht. <lacht> so, gleich gibt's auf jeden Fall mehr super Missiles. Und Oh, der Missile Tank, den haben wir auch nicht mehr, weil wir gestorben sind. Lass einfach nicht mehr sterben, das ist eine sehr gute Idee, glaube ich. Ja, ich, ich bin auch ein Fan von. Das Schöne ist halt ähm, das Multitroid. Das bietet halt auch eine Übersichtsfunktion, welche Items man in der gesamten Welt gesammelt hat. Wirklich? Ja. Das ist gut. Also also nicht nur optische Übersicht, sondern halt, äh, die stehen alle einzeln da. Und da ist ein Reservetank. Ah, du holst die Items gerade. Okay, das ist gut. Ach, das ist die Stelle. Ja, gut. Ja. Warum fahre ich wieder runter? Kein, kein Problem. Ja. Ich habe ja Walljumps, wenn ich die könnte. Warte. Hä, hey, macht doch die. Warum macht, die, macht sie den Salto nicht? So. Keine Ahnung, Samus ist. speziell. Ich dachte, sie wäre. begabt in solchen Dingen. Dachte. <lacht> das oh, das ist ganz lame. Es ist so nice, gerade so viele Items zu sammeln. Ja. Während da während der anderen äh, sich den Arsch hier auf. Ja, klar. Warte. Ach, sag mir nicht, das Item ist, das ist Item. Wobei war hier ein Item? Ich glaube hier war kein. Ja, hier sind Map Data, toll. Die ich nicht mal. Interessant, bei mir steht, dass ich diesen Raum nie besucht habe. Aber ich habe die Map-Data von diesem Raum, von, von, von diesem Gebiet. Bei mir steht, dass ich den Reservetank noch nicht habe. <lacht> ich... Also bei mir wird der oben nicht angezeigt, nur im ähm, Tracker. Ah, jetzt, yes, jetzt. Yes. Ja, manch, manchmal braucht das ein bisschen. Okay, das war genug Leben. Was ich auch interessant finde, bei mir wird angezeigt, dass die station wo wir ganz am Anfang sind, wenn alles in die Luft fliegt, äh, das ist bei mir blau. Als ob wir da nie waren, weil wir gestorben sind. Ja. Also wenn ihr das gerade seht, dieses ganz unten linke abgetrennte Bereich, das ist einfach die Seriestation, wo man nicht mehr hinkommt. Ja. Die sind, also, ja da waren wir halt, aber irgendwie, das Spiel, ist halt das Spiel. Ja. Ist ja auch kein, äh, ein Gebiet, das einfach nicht mehr existiert, so. Ja, so gesehen, ja. Da sind ja auch gar keine Items, von daher. Nur damit nicht Ich meine, es ist explodiert. Ja, nur damit nicht irgendwelche Leute denken, ja, da wart, da wart ihr noch nicht, dann geht ihr da nicht hin. Nein, das ist einfach nur ein Fehler, weil wir gestorben sind, anscheinend. Man sollte halt nicht sterben, dann gibt es. Dann gibt es weniger Probleme, wenn man nicht stirbt. Das findest so. du? Oh shit. Ja. So, jetzt kommen wir zu Daniels Lieblings-Energy-Tank aus der switch koop Oh, Welt. ja, der.